Test 3. Abdeckung. Wir zeigen Ihnen, wie die Abdeckung der Saptec Pro mithilfe des Smart Key abgenommen und wieder angebracht wird. Setzen Sie den Smart Key oben an der Abdeckung an. Ziehen Sie den Smart Key zu sich, bis Sie ein Klicken vernehmen. Kanten Sie die Abdeckung ab, wie hier gezeigt wird. Bringen Sie die Abdeckung wieder an. Sichern Sie zuerst den unteren Teil der Abdeckung. Danach sichern Sie Ihren oberen Teil.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 So wird die Abdeckung der Saptec Pro auf einer Säule abgenommen und